Nach der Diagnose Darmkrebs mit Metastase und der Operation habe ich Mamiko kennengelernt. Für mich war klar, dass ich nicht die klassische Schulmedizinische Therapie oder Weg gehen go. 1954 wurde Mamiko Taguchi in Japan geboren und wuchs in schwierigen Familienverhältnissen auf. Wie viele andere Kinder im Japan der 50er Jahre wurde Mamiko Taguchi Opfer der morinaga arseen milchvergiftungsaffäre Die meisten betroffenen Kinder starben, doch Mamiko überlebte. Der Preis dafür waren teilweise unsägliche Schmerzen. Um den Schmerzen zu entfliehen, entwickelte Mamiko die Fähigkeit, mit ihrer Seele den Körper zu verlassen. Dabei unternahm sie gerne Reisen und beobachtete andere Menschen. Dank diesen intensiven Erfahrungen lernte sie, auch die Auras von Menschen zu sehen. Sie erkannte, ob ein Mensch gesund war oder ob ein Mensch bald sterben würde. Mit sieben Jahren wurde Mamiko Taguchi langsam wieder gesund. Dabei verlor sie ihre übersinnlichen Fähigkeiten immer mehr. Bei der gekommen, habe ich Energie bekommen und ihre Hellsichtigkeit und Erkenntnis daraus hat mir einen positiven Glauben an eine Zukunft und eine Heiligkeit. gegeben. Bei der gekommen, habe ich ein Rundum-Paket bekommen von Empfehlungen bezüglich Essen, Schlaf, Spiritualität. Also du bist Dank der Therapie, die ich mit dem eingeschlagen habe, also die biochemische Therapie mit spiritueller Unterstützung und mit Aktivierung der Selbstheilungskräfte, habe ich im letzten Computertomogramm keine Metastasen mehr gehabt. Und der ist wieder gesunken in den Normalbereich. Schon seit ihrer Kindheit wusste Mami Kotaguchi mit Bestimmtheit, dass sie mit 38 Jahren sterben würde. Als sie dann mit 38 Jahren tatsächlich krank wurde, begann sie mit ihrem Leben abzuschließen. Während der Operation verließ ihre Seele das erste Mal seit 31 Jahren wieder ihren Körper. Dabei beobachtete sie sich und ihr Leben. Als Mamiko Taguchi aus der Narkose aufwachte, spürte sie instinktiv, dass Gott ihr weitere 50 Jahre auf der Erde geschenkt hatte. Geheilt war sie zu ihrem Leid aber immer noch nicht. Da ihr die Schulmedizin keine Genesung anbieten konnte, las sie in dieser Zeit viele Bücher zum Thema Alternativmedizin und besuchte Ausbildungen zur Selbstheilung. Diese Massnahmen halfen ihr, sich soweit selbst zu heilen, dass keine weiteren Operationen mehr nötig waren. Ich bin zur Mamika gegangen, gegangen, die ersten zweimal für meinen Rücken. Sie hat eine Atlasbehandlung gemacht. Nach diesen Behandlungen konnte ich ohne Schmerzen wieder arbeiten und Sport treiben. Schmerzen im Fersen habe ich im Dezember letzten Jahres bekommen. und dann die ersten zwei Monate nichts gemacht. Ich dachte, ich gehe zu meinem Hausarzt. Mein Hausarzt hat mir dann einfach Übungen mitgegeben, zum dehnen. Ich habe dann die Dehnungsübungen ein, zwei Monate lang durchgeführt, jeweils. hat dann aber nichts gebracht. Diesmal bin ich zu ihr gegangen für meinen Fersensporn, wo ich bis jetzt nach dieser Behandlung eigentlich ein gutes Gefühl habe. Zur Mami kommen würde ich jederzeit wieder in die Behandlung gehen, wenn ich gesundheitliche Probleme bekommen würde, sei es wegen seelischer oder körperlicher Probleme. Nach und nach kamen nach der Operation die Fähigkeiten aus ihrer Kindheit zurück. Mamiko war auf dem Weg, sich selbst wiederzufinden. Mit den zurückerlangten Fähigkeiten und dem Wissen aus vielen Büchern begann Mamiko, andere Menschen mit Hilfe ihrer chi energie zu heilen. Nach einigen erfolgreichen Behandlungen bemerkte Mamiko jedoch, dass sie wieder krank wurde. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, gewesen, wo ich gemerkt habe, dass ich mich beruflich verändern möchte. Dieser Wunsch war so stark, dass ich sogar körperliche Symptome hatte. Ich bin krank und bin zum Arzt und er hat mir nicht helfen. Dann habe ich die Mami getroffen. Sie war damals meine Nachbarin, und Ich wusste, dass sie therapeutisch schafft. Und habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen können, mir zu helfen mit meiner Problematik. Durch die Beratung von der Mamiko habe ich meinen Beruf gefunden, besser gesagt meine Berufung. Ich arbeite jetzt seit 13 Jahren als selbstständige chinesische Medizintherapeutin Und ich mache meinen Beruf wirklich gern und mit Liebe. Die neuen Krankheiten setzten Mamiko zu. Sie konnte sich nicht erklären, wieso sie wieder krank wurde. Fast zwei Jahre lang lebte Mamiko mit den Schmerzen, bevor sie die Ursache der neuen Krankheiten herausfinden konnte. Sie hatte durch das Heilen mit Energien die Krankheiten der Patienten übernommen. Mamiko wurde bewusst, wie gefährlich ihre Taten für sie waren und dass sie daran hätte sterben können. So begann sie mit 42 Jahren verschiedene Ausbildungen im Bereich des alternativen Heilens. In den letzten 18 Jahren besuchte Mamiko Seminare und Diplomkurse zu den Themen Aura, Meditation, energetisches Heilen, Tempu, Qi-Aktivierung, Naikan, Nishino, Hypnose, Atlaslogie, Qigong und Rückführung. Bei energetischen Heilen verbinde ich mich mit der irdischen Qi-Energie und mit der himmlischen Qi-Energie. Sekundenschnell senke ich während meine Gehirnaktivitäten wie in tiefer Meditation. In diesem Zustand werden meine Hände wie Sensoren. Durch die ki aus meinen Händen fließt, löst sich die Blockade und die Selbstheilungskraft des Patienten wird aktiviert. Der japanische Mediziner Dr. Shima erklärt aus Sicht der Quantenphysik, warum man krank wird und wie die Heilung stattfindet. Wenn man den Patienten mit der Terahertz-Strahlung behandelt, wird das Quantenfeld in die ursprüngliche Schwingung zurückversetzt. Ich bin in der Meinung, dass die Qi-Energie, die ich für Behandlung anwende, ähnlich wie die Terahertz-Strahlung funktioniert. Die terahertz findet man in der Natur und in allen Lebewesen. In ihrer langen Laufbahn als Heilerin hat Mami Kotaguchi schon viele Menschen von ihren Leiden befreien können. Dazu gehören Krankheiten wie stetige Kopfschmerzen, Hautprobleme, Albträume, andauernde Bauchschmerzen, Depressionen und seelische Schmerzen. Sie konnte auch schon einige Erfolge bei der Begleitung von Krebspatienten erzielen. Die angebotenen Therapiemöglichkeiten sind sehr vielfältig. Neben der klassischen Heilung durch Qi-Energie bietet MAMIKO auch Lebensberatung, Rückführung, mediale Beratung, Channeling und Atlaslogie an. Das Wichtigste jeder Therapie ist das Finden der Ursache der Krankheit. Denn nur über die Ursache kann die Krankheit nachhaltig geheilt werden. Mamiko ist für mich eine sehr kompetente, hellsichtige Frau, die ganz viele Ressourcen angehen kann, wenn es um Problematiken geht. Es ist, wenn ich Patienten habe, die ich nicht mehr weiter weiss, wo ich merke, dass sie brauchen einfach eine tiefere Therapie, brauchen, also sprich mir in die Spiritualität, die Medialität, dann schicke ich sie gerne zu der Mamiko. Und bis jetzt hat sie auch noch helfen. Damit Mamiko die Ruhe und die Kraft hat, anderen Menschen zu helfen, hält sie einen strengen Tagesablauf ein. Mamiko steht jeden Tag zwischen 4 und 5 Uhr morgens auf. Nach dem Morgentee macht Mamiko mindestens drei Stunden Meditation, Krafttraining, und Qigong Übungen, damit sie bereit für die erste Behandlung ist. Wenn am Nachmittag keine weitere Behandlung ansteht, recherchiert Mamiko in ihrem Büro, erstellt Kursunterlagen oder arbeitet Kundenpendenzen ab. Als passionierte Leserin ist Mamiko am Abend mit Büchern beschäftigt. Oft sind es Sachbücher zum Thema Heilen. Ein Problem lösen heißt auch vielfach auf der spirituellen, medialen Ebene zu arbeiten mit einem Menschen. Und das finde ich sehr wichtig, weil wir bestehen ja auch aus Geist, Seele und Körper, nicht nur aus Körper. Mamiko Taguchi bietet auch einen einjährigen Heilerkurs an. Der Kurs ist in zehn Module unterteilt. Die einzelnen Stufen von A1 bis D3 können auch je nach Bedürfnis besucht werden. Ich habe den Kurs im Internet gesehen, habe ihn verglichen mit anderen Angeboten und dann habe ich noch mit Mamiko in Skype Kontakt gehabt und dann konnte ich mich für den Kurs entscheiden. Ziel der Module A1 und A2 ist die Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Also ich habe einmal ein gesundheitliches Problem, was die normale Heilkunst nicht beheben kann und dann habe ich ein Vorbild von meiner Mutter, die früher auch mal Heiligin war und so habe ich entschlossen, mich selbst zu heilen und an meiner inneren Veränderung zu arbeiten. In den Modulen B1 und B2 wird das Heilen an anderen Menschen geübt. Also der Kurs berührt einen innerlich, entspannt und gibt einem Kraft und eröffnet neue geistige Sichtweisen. Die Module C1 bis C3 dienen dazu, das höhere Ich kennenzulernen und die Techniken der Heilung zu verfeinern. Also ich habe gelernt, verschiedene Entspannungsübungen auch zu Hause durchzuführen und lerne inzwischen auch verschiedene Meditationstechniken. Das Ziel der Module D1 bis D3 ist, die Grundeinstellung so zu formen, dass Wünsche und Träume manifestiert werden können. Der Kurs ist zu empfehlen für Leute, die wirklich eine Motivation dafür haben, sich gleich zu öffnen oder für sich was zu lernen. Jede Person kann Heiler werden. Es liegt ausschließlich an der eigenen inneren Überzeugungskraft jedes einzelnen Menschen. Ich empfinde MAMIKO als eine kompetente Person. Man kann sie vertrauen haben, was wichtig ist als Basis für so einen Kurs. Für mich bedeutet Erleuchtung eine spontan eingetretene Eingebung oder Erkenntnis, die meiner geistigen Entwicklung einen Durchbruch schafft. Es gibt unzählige Stufen Erleuchtungen. Im Juni 2011 habe ich etwas sehr Eindrückliches. In der Meditation erlebt, was meine Lebenseinstellung von Grund auf verändert hat. Ich habe das Gefühl endlich an der Startlinie angekommen zu sein. Ein Stück der absoluten Wahrheit wurde mir offenbart. Daher nenne ich diese geistige Erfahrung die Rüchtung. Leider kann ich nicht im Wort fassen da die gesamte Erfahrung der Informationen im Licht stattgefunden hat. Mamiko ist für mich eine sehr seriöse, vertrauenswürdige Person. Und ihre Betreuung ist sehr komplex. Ich habe mich rundum gut aufgehoben gefühlt und wirklich ein riesiges Vertrauen bei sein. Ich empfehle Mamiko von tiefstem Herzen. Weil dank ihr bin ich da wo ich jetzt bin, glücklich, zufrieden und gesund.